So, Matthias ist auch schon da. Ein Traum wird wahr. Ist nicht so cool, weil, wenn du da drauf bist, mhm. haben wir ja kein Taschenschild auf dem Dach. Danke, was mit dir? Was mit dir? Ich dachte, du wolltest fahren. Ich muss auch einschalten, ne? sonst jetzt, äh, bringt ja nichts hier. Ne? Was ganz geiles zu sehen ist, früher, als ich noch samstags morgens vom Feiern nach Hause gegangen bin, dann, also, mir kommen jetzt hier ab und zu manchmal Leute entgegen, wo ich denke, so, pah, das ist lange her. Aber es ist auch eine gute Zeit. Ja, wann kommt ihr so samstags morgens vorm Feiern? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Weil die Stadt hier schläft noch. Hier ist noch nichts los. Außer die, die Feierarzt, die hier gerade zurückkommen. <lacht> Sweet. So guten Morgen hier. So, da habe ich gerade Schlüsse geholt und jetzt würde ich sagen, ab in die Karre und dann werde ich nämlich mal hier Kameras installieren. Das habe ich bei der Karre nämlich noch nie gemacht. So, das ist aber unsere Facecam eigentlich, ne? Guck mal da. Morgen. Sieht doch gut aus. Ich gehe noch einmal aus der Karre, checken, ob der Spiegel nicht im Weg ist. Boah, der Spiegel ist doch voll im Weg. Wie soll man das denn? Das ist doch Käse. Wo mache ich die denn? Mache ich die vielleicht unten hin? So. Wie sieht jetzt aus, Freunde? Können wir jetzt so können wir arbeiten oder was? Ich glaube das geht so. Diesen Knopf drücke. Und diesen Knopf drücke, da müsste alles laufen. Wunderbar! So, Matthias ist auch schon da. Ein Traum wird wahr. Moin! Wie geht's? Hallo, gut. Matthias, gute Nachrichten. Heute habe ich es endlich geschafft. Hi. Ich habe alles scharf geschaltet. Mhm. Ja. So. Bist du was gefahren oder? Ja von der, also von der Seite da drüber, weil sonst. Das das ich erstmal ein paar Und hier sind Ach so, nein, nein, sonst steht die Karre so lange im Schatten, ich bin mehr so... Ich mag mehr Sonne. Ach so. <lacht> Geht's dir, bist du fit? Ich bin fit, ja. ja für Samstagmorgen. <lacht> ja. ja. Fünf Tage Woche ist ein bisschen schwierig, aber... Ah. Jetzt gucken wir mal Brille. Das ist ja, ein ja, deswegen habe ich hier auch äh, die Karre halt schon halbwegs in die Sonne gestellt, weil mhm. wenn der so... 8 ja, Grad warm ist dann... Mhm schlicht hier alles. Ja ja. Schau mal in den Spiegel gucken. Check mal, wenn du wenn du ich mach mal kurz Hände so Lenkrad oben dran. Das ist ein bisschen weit weg, weil du, du hast. ja. Weil wenn du mal fix reagieren musst, musst du ja irgendwie, also am besten im Idealfall so lenken können. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du das so weit hast, mhm. dann kommst mhm. du nachher nicht dran. Also in der Notsituation. Mhm. Du hast ja da jetzt auf L ja. gestellt mhm. und jetzt kannst du das Ding bewegen wie Xbox oder Playstation einfach genau, wie so ein, ich weiß gar nicht wie der Knüppel an ist, Steuerkreuz nicht, aber das andere Ding. Mhm. Ich weiß was du meinst, <lacht> Nice, okay. gut, ja, ja dann cruisen gleich durch die Autobahn mhm. und dann schauen wir mal, wo oh, wir da landen. Das war ja. zu viel Warum streame ich über Twitch? Manchmal wenn ich über YouTube streame, ist es einfach im Chat eine Vollkatastrophe. Da sind viele Vollidioten unterwegs. Und da hast du keinen vernünftigen Chat. Da können sich die Leute nicht unterhalten. Und dann Twitch ist irgendwie eine coole Stream-Plattform. Die Qualität an Zuschauern auf Twitch ist deutlich höher. Okay. Das sind nicht so viele, aber wenn auf YouTube irgendwie manchmal 200 Leute gucken, sind davon 50 Vollidioten. Ja. Schreibt einer. Oh, geile Piep, oder zeig mal ja. Piep und Piep und das würde ich gerne mal Piep und dann denkst du dir, was ist das denn? Warte, warte, warte, warte. Hm? Hm, immer vier. Eins, zwei, drei. Okay. Genau. Dann, dann hast du fahrschul -Style. Alles andere ist so normale Menschen-Style. Das ist die Zeit. Langsam, langsam, langsam, langsam. Außer direkt, hier. direkt rechts, mhm. vor links. Weiter. Egal was passiert, das ist schon mal gut, schön stehen bleiben. brauchst halt also locker drei, drei Fahrstunden dafür für das was die in zwei abweisen kannst. jetzt mal auf die Autobahn kommt glaube ich jetzt halt schon eine Stunde um. <lacht> so ungefähr ja kommen wir zusammen zusammen, das ist entspannt, aber dann schneiden die LKWs noch ein bisschen auf deine Seite. Und wenn du dann zu schnell bist, dann ähm, fällt dir das in der Kurve schwer, da noch drauf zu reagieren. Ja. Also hinter mir in den Spiegel und dann ja. sieht er, was deine Augen machen. Wenn du zwischendurch immer wieder, wie gesagt, diese 15-20 Sekunden in den Spiegel guckst, ist der Lucky. Da. Sicher dich auch noch einmal hinten ab. einfach so. Ist das ja. Und dann lässt er dich in Anführungszeichen so ein bisschen später mit der Beobachtung in Ruhe, mhm. weil wenn er am Anfang gesehen hat, dass du die ganze Zeit gut guckst, dann braucht der da auch nicht so penetrant die ganze Zeit immer so machen. Ja, locker, locker, locker, locker, locker, locker, also, <lacht> Wenn du das in der Prüfung machst, das machst du einmal, danach ist es schlecht. Okay. Dann fahren wir rechts gerade und dann sagt er so, Matthias, äh, Frühes Hochschalten, spätes Zurückschalten und umweltschonende Fahrweise, ist da, äh, dann kriegen wir direkt die rote Karte. Hier, achte drauf, ne? dass du nicht zu schnell wirst, solange das Schild noch nicht kam. Dass du dann wirklich wartest bis zum Schild und ab dem Schild dann praktisch beschleunigst. an der zweiten Ampel links einfach um dir das leicht zu machen aber wir bleiben erstmal noch auf der Spur äh, wichtig ist wenn du die Spur wechselst auf die linke Seite dass du immer die Reihenfolge einhältst und das also alles nacheinander machst nichts nichts zusammen machst das heißt guckst erst in den Innenspiegel dann in den Außenspiegel dann machst du nur einen Seitenblick also keinen richtigen Schulterblick und dann kannst du die Spur wechseln das ganze nicht kombinieren weil sonst hat der Prüfer ein problem das auch zu erkennen und du darfst nicht rechts überholen. Wenn der linke jetzt hier langsamer wird, musst du halt auch auf seiner Geschwindigkeit bleiben. So, jetzt kannst du schon mal einen Blinker anwerfen. Genau. So. Ich kann aber auf der Spur, bleiben. Nee, nee, muss jetzt nicht. Genau. Auf einen und dann geht's du raus. Und dann bleib von zwei Spuren, die du hast, auf der rechten erstmal, weil das ist die einfache. Okay. Damit du dann hier auch Ruhe hast und dir gleich alles in Ruhe angucken kannst. Die linke Spur ist immer die zu Überholen. Ach so das du später machen, dann ist das eng, dann kannst du da drauf gehen. Nur in der Prüfung ist das nicht so cool, weil wenn du da drauf bist, mhm. haben wir kein Fahrschulschild auf dem Dach. Ach so, haben wir keinen. Nee. Und dann erkennen die Leute von hinten nicht sofort, dass wir eine Fahrschule sind. Mhm. Und wenn du auf der linken Spur bist und ballerst nicht sofort los, dann fahren die alle hinten drauf und sagen, ja, was mit dir, was mit dir. Ich dachte, du fahren, ich dachte du wollt fahren. Mhm. So, und dann ist die Situation nicht ganz so geil. Deswegen ist immer die rechte die einfachere Spur. Ich hoffe, man hört den Ton. Ich habe sonst in dem anderen Auto hier in der Mitte noch so eine Mikro-Anrichtung. Aber das müsste schon gut gehen. Wichtig, dass du jetzt eine richtig große Kurve fährst. Das war wie die Linie dann. ne? Ja, ja, genau so. Daneben halt eine schöne eine Große Kurve halt. Genau so. Ich darf sie nicht überholen, sonst ist die Prüfung sofort Ach. erledigt. <lacht> da musst du drauf achten. dass okay. Äh, rechts, also du darfst nicht mehr rechts überholen. Sobald du außerhalb beschlossener Ortschaft bist, ist rechts überholen verboten. Und ich weiß, dass das viele machen. Der ist halt neben dir und dann ziehen die einfach dran vorbei. Deswegen ist das auch so gewohnt. Du fühlst dich so komisch an, das ist doch nicht zu machen. Wir fahren gleich Richtung Oberhausen, das ich so, das ist. Wenn der Prüfer dir das sagt, macht Überholen jetzt keinen Sinn mehr. Es kann passieren, dass du in der Prüfung hier einen LKW vor dir hast. Äh, dann fahr halt mit 80 oder 90 hinter dem her. Wenn du siehst, wo Oberhausen ist, schmeiß einen Blinker. Schon. Ja. Damit hinter dir die Leute nicht anfangen verrückte Überholmanöver zu planen. So. Noch nicht so stark unterbremsen, weil das ist erstmal nur so ein Zubringer. Mhm. Jetzt musst du gucken, wo Oberhausen ist. DX. Gut, dann nochmal die Spiegel checken, weil wenn da auch so ein Moped kommt, so wieder hinten siehst du den. Mhm. Die ziehen manchmal einfach noch so rein oder meinen, das schaffe ich noch. Guck mal links im Spiegel, wie schnell er ist. Dann zieht er hier vorbei. Also das war auf jeden Fall kein 120. So, und diese Kurve hier, immer ungefähr mit 50 anfahren. Dann hast du ein super Mittelmaß. Danach kannst du dich aber entscheiden, ob 40 okay ist oder 60 oder 70 okay ist. Das kommt von Kurve zu Kurve an. Also man ja auf jeden Genau, weil manche sind klein. Guck mal, hier ist halt schwierig mit 60 durchzufahren. Jetzt halte ich dir den Innenspiegel zu, guck nur in den Außenspiegel, aber mach alles in Ruhe und nach Reihenfolge. Seitenblick und dann wechselst du. Genau, und jetzt siehst du links den LKW? Ah. Dann gib ein bisschen Gas, dass du schneller wirst, genau. So, aber noch nicht wechseln, Noch ist auch verboten. Genau, so einen Seitenblick. Am besten jetzt nochmal machen und dann wechseln. Wenn du dann hier drauf bist, dann erstmal sammeln. Äh, dann nicht sofort, ja alles klar, der will ja 120, alles klar, Blinker weiter links, Blinker links rüber. Sondern erstmal kurz cool bleiben, dann Lage checken, was machen die LKWs, was machen die LKWs, passt das? Und genau, und dann kannst du in Ruhe wieder blinken, Ich spielst die also ja, passt alles. Ähm, mir geht es dabei darum, die Beobachtung musst du für den Prüfer ein bisschen klarer machen. Also. Für den Prüfer sieht das im Moment so aus, du hast einen Blinker, machst so und fährst runter. Also dass du wirklich zack, zack, also so langsam... Wenn du diese Stationen abklapperst, ja. dann kann er das abhaken für sich. Okay, jetzt können wir aber rübergehen. Genau. So, Blinker aus. Und dann kannst du wieder ein bisschen packen. Wenn du diese Stationen so abklapperst, ja. ist das für ihn ganz einfach zu erkennen. Aber wenn du so machst, ja. dann weiß er nicht, was, ist, was ist das ist. Es ist los. eigenständig in der Prüfung irgendwas zwischen 120 und 130, das reicht dem Prüfen. Wenn du auch mal auf 140 kommst, ist in der Prüfung nicht schlimm, aber mehr will der nicht sehen. Was er nicht sehen will, ist, dass wir einfach mit 90, aber da mache ich mir bei dir keine Sorgen, mit 90 ja. hinterm LKW erfahren. Ne? Das, das will er halt nicht sehen, nur für die Leute, die zuschauen, dass... Äh, die Du nach links gehen, wenn du den Weißen überholst, mhm. dann darfst du links gehen. Dadurch, hast du hast gesehen, wie schneller er ist. Weil er den Weißen überholt, da darf er da drauf mhm. und der Golf genauso. Weil wir den Grauen überholen, können wir hier fahren. Mhm. Das heißt also, Egal wie viele Spuren es weiter gibt, die Linke musst du immer zum Überholen nutzen. Okay. Also wenn du mal links guckst, da kommt so Forscher, mhm. so, der nutzt die Spur halt zum Überholen. Wenn hier jetzt keiner wäre, wenn der Rote auch nicht da wäre, mhm. dann müssten wir wieder rechts rüber. Ja, weil du Rechtsfahrgebot hast. Also außerhalb geschlossener Ortschaften ist immer das gleiche, hast du Rechtsfahrgebot und du darfst nicht mehr rechts überholen. Sagen jo, in Dortmund Mengele wollen wir die Autobahn verlassen. Mhm. Danach weißt du, okay, ich habe jetzt einen Kilometer Zeit, mich zu entscheiden: Überhole ich den Silber noch mhm. oder fahre ich jetzt schon rechts rüber? Okay, den noch zu überholen wäre sinnlos, genau. Also in Anführungszeichen bricht das Überholmanöver ab, schickst, dass hier alles frei ist, Seitenblick, gehst hier rein und dann kannst du schon da kommen die 300 Meter Wagen, da kannst du dann schon den Blinker anmachen und dann kannst du die Autobahn verlassen. Aber äh, also der wird halt nie sagen, oh, da hier wollen wir runter. Ja, das nicht. Ja. Guck mal, jetzt musst du zum Beispiel rechts rüber. Jetzt? Ja. Also nur auf die rechte Spur, weil du niemanden mehr überholst. Unsere Autobahn ist ja dreispurig hier. Das ist jetzt hier okay. die der tschüss. Aber hier, fahr mal vorausschauen, check mal die Schilder. Also hier, Meter. Nee, nee, nee, guck mal, die haben den Asphalt neu gemacht. Dann wird es 600 Meter lang neu, weil der Asphalt hier so schön ist. Keine Ahnung, was hier geht. überholt haben in dieser Phase, musst du halt wieder rechts rüber gehen. schnell und für andere irgendwie schwer zu erkennen 90 oder 100 und ballern hier einfach durch. Und wenn du dann in der Mitte von der Bahn bist und bremst da auf 80, dann hast du auf einmal, wie alle an dir vorbeiziehen und die lassen dich gar nicht mehr rechts rüber, weil du. Ja, weil die halt einfach schneller fahren. Was natürlich nicht original ist, aber das ist halt. Das ist halt die machen das halt. langsamer vor als davor. Das ist heißt übel, ne? weil mhm. ich meine hier hast jetzt ja mit 30 jetzt ne? <lacht> ja, weil du keine Begrenzung hast und nix. Ne? <lacht> also, check mal links der schwarze jetzt zum Beispiel. Da, der fällt da halt auf gar keinen Fall 80, ne? Ja, ich war schon sehr knapp. Oh, zack. Genau. Ich weiß auch nicht genau, warum wir hier 80 haben. Also manchmal macht das ja Sinn, wegen Baustellen oder sowas. Das ist ja aber gar nichts. Hier, genau, hier ist nicht viel. Die haben das heißt hier, auch kein nee, die haben das mal hier probiert. Die haben hier 120 gemacht von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr, von 6 Uhr, nee, von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Mhm. Aber ich glaube wegen Anwohnern oder sowas, da hat sich keiner gehalten. So, also er musste jetzt Gas geben, hast du gemerkt. 80 zu Ende, jetzt kannst du wieder ganz normal fahren. an Strich 2, dann können die daran die Geschwindigkeit der Autos abmessen mhm. und gleichzeitig wissen die, okay die Striche sind 50 Meter auseinander, die Hälfte davon ist 25, also passt der Abstand null. Also. So machen wir das. Ja, 80 bei Nesse. Ja. Ciao, ne? Okay. Genau, wegen der Baustelle. Mhm. Selbst jetzt müssen wir schon mal gucken, ob das reicht, den LKW zu überholen? Noch ja. passt das ja irgendwie. Aber meistens bremsen die nicht in acht Autobahnbaustellen noch weiter runter. Genau, siehst du es schon. Und jetzt gucken wir, was der LKW macht. Ich schätze der den mit seiner Geschwindigkeit halten. Und dann zieht er ab. Da muss er dann überholen oder über abbrechen, zurückgehen. Auf die rechte Spur halten. auf dem Schild kannst du ganz gut erkennen, die linke Spur darfst du nicht breiter als zwei Meter sein. Also der Bulli, der da hinten fährt zum Beispiel, ich schätze, der fährt da das ist nicht gut, er da So, in Recklinghausen Süd verlassen wir die Autobahn und auch jetzt, also hast du 1,3 Kilometer Zeit, könntest du Überholmanöver beenden, rechts rüberfahren, was überlegen. rechts rüber, noch. hier bei mir hast du noch ein bisschen Platz. So, noch ein bisschen. Genau. No. das stabil. Ah, Eig <lacht> eigentlich werden da die 300 Meter Marke gekommen, siehst du? Aber mhm. weil die das hier umbauen irgendwie, kommt die halt jetzt hier. Ab jetzt, schmeißt den Blinker an. Damit jeder checkt, was du gleich machen kannst. So. Du kannst vielleicht kurz Gas wegnehmen, aber langsamer würde ich noch nicht werden. Check die Spiegel einmal, dass keiner versucht da noch rüber zu kommen, direkt rüber und direkt auf 50 runterbremst. bremsen, ruhig fester bremsen, noch mehr, genau und das reicht und jetzt kannst du locker die Kurve nehmen und beim Schaltwagen will ich dann jetzt sagen, alles klar, 50 und dann dritte Gang, so, aber dadurch, dass wir natürlich jetzt über die Autobahn gefahren sind, hast du so ein bisschen mhm. äh, Geschwindigkeit drauf. Was ich schon wollte, auch. Ja. So, dann fahren wir gleich links an der Ampel. Zack, zack. in jeder Stadt. Falls nicht, ist es ausgeschildert. Mhm. Aber normalerweise sind, wenn du zwei Spuren hast, die Rechte geht immer geradeaus. Mhm. Und wenn du dann beim Abbiegen, du warst ja der Einzige, der links abgebogen ist, dann kannst du dir aussuchen, ob du die oder die nimmst, weil du der Einzige bist. Mhm. Außer es wäre zweispurig dann. Also quasi genau, bei der Autobahn vorher. Genau, ja genau, beim zweispurigen Linksabbiegen musst du deine Spur halten, die, mhm. die du vorher schon hattest. So im Prinzip. Fahren dann jetzt. Da oben rechts sind schon so Gefahrzeichen, siehst du die? Alles klar. 250 Meter. Ich kann mir vorstellen, dass die Shadows auch gerne hier stehen. Wahrscheinlich wegen der Schule hier rechts. direkt nach dem abbiegen hier so ein Zebrastreifen. Ist auch wieder so eine Straße, wo es schwierig ist, den Fahrrad wegfrei zu lassen. Ja. Jetzt. Aber genau, jetzt ist das cool, aber äh, wenn dir halt jemand entgegenkommt, geht es nicht, mhm. was wir zu machen. Ne? Also dann musst du zusehen, dass du, dass du da drüber fährst, was einfach nicht passt. Ja nächste Straße links, zack, zack, zack, genau, und dann halt so groß, du kannst praktisch diesen Bogen fahren, genau, damit der Sie nicht rasiert. durch ja. die parkenden Autos nicht ganz so geil, wäre ja, umgekehrt den Fuß lieber, also ich gefühlstechnisch würde ich den Fuß lieber auf der Bremse lassen, aber wenn irgend so einer da pennt und zieht da durch, dann äh, musst du fresh sein, so gut reagieren können. Das ist überall, ne? Und die haben überall das Schild hier hingestellt. Gefährliche Kreuzung. Gefährliche Kreuzung mit rechts vor links, genau. Klar, jetzt ja. so. jetzt fahren wir die dritte wieder raus hier ja. aus dem Dingern. Lass dir Zeit und versuch schön langsam kontrolliert, um die Dinger drum rum zu fahren. Ruhig ein bisschen anbremsen, weil sonst kriegst du spätestens hier Schwierigkeiten, wenn du über die Sperrfläche fährst und Spiegel und blinken und Schulterblinken. Genau. Ja. Versuch nicht das das ganz so warm. stark, ja. Wir warten hier auf jeden Fall, aber versuch nicht ganz so stark reinzufahren, mhm. weil sonst könnten andere auf den Keks kommen, dass du hier parken willst. Okay. Passt, zack, zack. Mach noch einen Schulterblick? Ja. Yep. Immer falls einer noch mit dem Fahrradbrötchen holen will oder so. Dass wir den nicht mitnehmen. Das ist jetzt Zwar wenn ich Echt? Mhm, aber durch Scheiben scheinbar nicht. Am Ende. Auf die Scheiben scheinbar nicht. Okay. Ja, dann Am Ende fahren wir links. Lass dir Zeit. Ruhig nochmal blinken. Und dann halt tasten. Weil von hier aus siehst du erstmal gar nichts. Und dann musst du so langsam und sicher rein, bis du eine richtig gute Situation hast, wo du sagst, passt auf jeden Fall locker. Auf ja. jeden Fall Einiges. Jetzt kommt vor mir links, was? Ja, kein Ding. Also, wenn du in der Prüfung auch mal zwei, drei Minuten hier stehst, ne? mhm. kein Problem. Wichtig ist, dass du dabei die Nerven behältst und keine krasse Entscheidung triffst, wo du so sagst, so, boah, da musste ich jetzt unbedingt rein. Mhm. Weil das ist der Grund, warum der Prüfer solche Straßen anfährt. Der will halt sehen, wie in Anführungszeichen nervenstabil bist du, was das angeht. Mhm. Weil er könnte, also wir könnten ja jetzt auch einfach sagen, alles klar, wir fahren rechts, kein Problem. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie du das abschätzt in solchen, in Anführungszeichen, unangenehmen Situationen. Was ganz geil ist, ist, du kannst in die Schaufenster der, der Läden gucken, ne? Mhm. Da siehst du so ein bisschen die Reflexion von den Autos. Wo mhm. oh, ich hier auch perfekt sehe, ob da was kommt. Okay, dann ist gut. Ich sehe nur die Mülltonne. Ja, ich sehe den Train freien Übertrieben, Ja, in Recklinghausen, die schlafen nicht. Hm. Und irgendwann hast du dann so eine Gelegenheit, und kannst halt locker fahren. Aber so bleibt die ganze Prüfung entspannt. Du hattest jetzt nie eine Situation, wo du dich hier reingequetscht hast, der von hinten halt gehupt, da wärst du sowieso durchgefallen, und ist alles gut geblieben. So musst du schauen, dass du das dann in der Prüfung auch regelst. Die Lausen geht die Sonne auch. Das ist ein wenig. Ja, ehrlich. Das ist manchmal auch schwer erke zu erkennen, ne? wenn dann noch ein Bus fährt und dies und das und jemand über genau, das kann man auch machen. Von der ist jetzt sehr weit weg. Das hat, also, ja. Wahrscheinlich ähm, für sein Herzgefühl war das wichtig.